Und willkommen, mein Name ist Andy b und ich bin kurz zurück, zurück zu als Super Smash Bros Ultimate. Wir kommen gerade frisch aus Bowser's Festung mit Bowser. Und ja, wir werden jetzt noch ein bisschen hier durch die Welt wandern und gucken, wo wir noch ein paar Geister und so erledigen können. Ne? Ich glaube, das Beste, was wir machen können, ist hier links zu dieser einen Stadt zu gehen, wo ich immer wieder nicht hinfinde jeff dreck noch meine frage ist wie kommt man hier rein irgendwo muss da nur so ein schalter oder so wird sein irgendwie hier oben war glaube ich noch was was ich aktivieren konnte oder so ja da oder ist das irgendwie ein anderes gebiet ich glaube war ein anderes gebiet da kann ich, sagen dass ich da nicht weiterkommen weil man die normal. dreck ein Abend er hat sich oft fortlaufend ja da sind aber so richtig nervige dinge die ja noch übrig sind ne? Pauline, ach ja jetzt weiß ich warum die ganze stadt hier noch nicht irgendwie aktiviert ist warum ich hier noch nicht so viel erledigt habe aber ist ja jeff war hier war ich doch so, hier mario den fehlen machen wir das leben schwer Der gegner sind auf smash angefallen das können wir mal versuchen? Ich habe da mal was vorbereitet. Ich weiß nicht, ob das funktionieren wird. Reflektieren ist ja damit war irgendwie am Anfang mit so einem Frankling-Bett starten. Also dieses Ding, was Schüsse reflektiert und jetzt hat Dingens als Helfer-Trophäe. Weiß nicht, ob das funktionieren wird, aber wir es aber versuchen. Es funktioniert. <lacht> ich habe damit die helfer trophäe erledigt gut ein bisschen vorbereitung und das läuft dieser ja richtig gierig da auf mich raushauen ne? das mein frank nein jetzt habe ich es nicht mehr dreck mit sich schnell raushauen, da so, kommen Rüstert. Will sie mich verarschen? Er ist dagegen geschützt. Warum bist du so schwer raushauen? Tschüss. Da so. stehe nicht warum das jetzt hier wieder so nervig war. Da war, ja, aber echt irgendwie, weil ich nicht competitive gespielt ey. Ich bin außen, außerhalb der Stage, der kommt mir hinterher. Aber da war ja drinne. und geil. So, was haben wir noch? Hier sind auch noch ein paar. Also, um Biri, die war ja irgendwo, aber die krieg ich nie im Leben down Also, eine Truhe. Hallöchen. Okay, hier ist er noch voll einfach wie ich das übersehen spezial und war noch mal ich habe mein dings einsetzen können ja du pflanzt einen baum geil Schau den baum um ich habe <lacht> hab beide rausgehauen <lacht> gut habe okay, jetzt nicht großartig, nur so einfache Sachen übrig sind. Ich will aber jetzt mal oh, komm mal, wenn ich ja noch finde, oh, nee. jener setzt oft Würfe ein, Und mal hier wieder drauf oder oh, eine ist besser. Dagegen, warum nicht? Ja, verdammt, ich habe extra. Zeige hat irgendwas anderes noch gemacht, sollte ich vielleicht mal ausrüsten anstatt hier Franklin Batch. Wieso setzt eigentlich auch? No. Also jetzt werfe ich ihn. mich zu werfen. Ich habe gerade eine Mine gekickt. Was machst du jetzt? Cheers. Okay. Ja, der hier Smash. Ist schnell bereit. Da bringt er jetzt auch nichts mehr? Gewicht hoch. Der nee, Bau ist schon schwer genug. Da brauchte ich noch mehr Gewicht. Gut, Schatzruhe. Ging sogar jemand geregelt. Ey. gut anego macht dem gegen senkrecht bildschirm spiegeln brauche ich nicht ja was hier drin haben wir ja schon mal drin ist das, ne das neu was hat er das okay also sind doch von platoon ja die dinger ich habe letztens jetzt gespielt Dr. Light, also oh so den Auswurf Gott, das ist jetzt nicht genau das. Der Gegner versucht Abstand zu halten. Na warte, du. Also mal mal, mal Abstand vom Bowser zu halten. Und, Da sehe ich. ich muss ich nur erledigen, ne? Habe ich da richtig gelesen? Ich werde verpennt. Versuch mal hier von abstand zu halten. Ich werfe ich werf, ich werf einfach diesen anderen Typen in dich rein. Ich habe keine autoheilung merke ich gerade. Stimmt. Ey. Er ist auch doof. Macht ja gar nichts an, her. Wie habe ich geschafft, den ganzen ganze damit zu treffen? Jawohl, Elektroschaden elektrobodenschutz geil. Oh, Dr. leid danke. Oh, das ist genau das, was ich gerade brauche. So, ah, ich sehe. Ich muss ja wählen. Ja, da komme ich ja nicht weiter. das ist, wenn man hier den aus dem Weg gehen wollte, ne? Ja, bringt mir nichts. Da lag gerade einer am Boden, glaube ich. Nach oben. So. Äh, Macht das hier. das ist geht mir mal. Oh Gott. Tini, ich erscheine nur bestimmt Pokémon aus Pokeball. Oh Gott. Dagegen hätte ich gerne... Es ja zu schaffen sein jetzt den richtigen dings holen erhöht katapultierbarkeit für dich ich bin ist ganz schön schwierig sein mich zu katapultieren der hat ein ultra smash ready macht das Äh, bin ich jetzt schon draußen Nee. Ich habe eine Idee. Vielleicht funktioniert das ja. Bausa ist knallhart. Dreck. Willen, wenn wir runterziehen. Na, oh, zählt nicht. Ja, das ist wie bei Gentendorf. Aber ich glaube, die befreien sich dann noch so eine Sekunde, bevor ich irgendwie gewinne. aber ne? oh oh da war gut. Eigentlich voll der passende Kampf, ne? Beide voll die Wrestler, die Wrestling-Moves. Oh Junge! Pff, weg damit! Aber vorhin habe ich den die ganze Zeit getroffen, gibt Gibt's da jetzt einfach nicht? Ey. Ultra Smash, Ultra Smash, Ultra Smash. Ultra Smash. Oh, jetzt habe ich dich raus hier huh. nein oh. komm her jetzt eigentlich noch nerviger mich verarschen ja, wie kann er jetzt zehnmal hintereinander wie hat er es geschafft, jetzt zehn Mal hintereinander diesen blöden Angriff auszuweichen? Das es jetzt einfach nicht. Oh. Dreck, ey. Du dich natürlich wieder, ist klar. Mal direkt davon werde ich getroffen. Ja, aber da taubt mich schon direkt raus. Hey, komm schon sein hat mich dann sofort raus hey, ich meine browser wiegt ganz schön was kommt irgendwas doof ja ich bin gerade gesprungen sehr gut wahrscheinlich noch nicht noch mal bikini zu rufen oder so. ja, irgendwie kann ich den nur damit treffen also mache ich das auch Was hey, oh, nee. ich schon, ich mir irgendwann einfallen. Irgendwann ist mir zu nervig. Jetzt ich jetzt hier nicht zehn Minuten und nehmen hocken. Tschüss, ja, ich habe mir Truhe da. Das mache ich jetzt? Oh ja, ich könnte mir vielleicht sogar schon helfen. Ne? Na, warte mal hier? Schildknöpfen, Würfe hoch luftsprung plus 1 hm. aber hier war irgendwas gut glaube ich agile landung nee, was leicht angriff items in der luft von Kantengriffen, und verlängert kanten Verwundbar kann ich weiß gar nicht was das bei null prozent schaden leicht angriffs bringt mir alles gar nicht naja machen wir das hier eine super äh, zweite Luftsprung der klingt sehr gut so wie ich jetzt hin oh, das ist noch eine Truhe da ist noch ein Gegner die denne ich mag alle <lacht> ernsthaft pitch und ich mag sowas von alle wir hatten richtig immer oh Gott das ist aber nur einer ah ist nur der am Boden auch es war das Paradies für Picho masochisten ich habe dir mit ein Schlag schon 50 abgezogen ja Tschüss. Alter ich habe nach all dem was ich da gerade bekommen habe 50 Schaden bekommen und dann komme ich einmal Schlag den und der hat schon 50 Schaden bekommen oh. Elekman ich gehe jetzt strategisch hier an hier ja, wird schon klappen aber jetzt effektiv gegen den oder ja ist so ungewohnt dass ich mal voller ab und schon weg Einfach weggeklatscht. So verpiss dich. Ich bin Bowser. Wuspi Was willst du eigentlich? Wenn er riesen Schalk die Feuer spucken kann. Du bist eine Maus, die Elektro kräfte hat. Be please. sie Total für Gegner. Ja, schon wieder ein ja, Metall kann man schmelzen mit Feuer. Oh Gott! Ja, wieso macht das so viel Schaden? Nein, die Pisse haben mich vergessen. Oh, oh gut. Alter, mach aber auch Schaden. Aber das war nimmt er mich mit. wollte oder nicht? Von dem beiden muss ich überhaupt erlegen. Ich erlege uns beide hier. war ist ganz schön einfach. Ey aber auch krass angefangen, ne? Fliegen die Gegner halt also sehr schnell. Gut, so also weit so gut. Bis auf Victini, Fuego lief noch alles. So, Ruhe. Auto. <lacht> so, ich brauche ich nicht mehr. Ich brauche auch nicht mehr. Auch ich brauche ich. ich brauche ich nicht mehr. So, da ist Victini. hier muss ich aktivieren. Und das muss ich aktivieren. Und da ist ein Kämpfer. Riesen Elektro-Welt. sagt mir jetzt nicht der ganze Boden wieder. Und dann weiß ich auch nicht. was? Willst du mich verarschen? Ich mir jetzt extra hier für ein Dingen erstellen, ey, das kotzt mich schon wieder so an. Weil also ich krieg dich auch so raus. wir halt nie den Boden. Hier. Warte, das hat mein Angriff abgewehrt, ey. Das gibt's jetzt einfach nicht. Boah, nee. Dann tun wir uns extra ein Set hier für Dingen zu erstellen, eben. Keine Ahnung. Äh, Notfallbeleidung und Elektroboden. So, um Ich glaube, ich gehe gleich ins Dojo oder. Oh man! Wart's wer mir nicht auf, Finne. Lass mal aufhören, so hyperaktiv zu sein. <lacht> je, je größer sie sind, desto tiefer fallen sie. Uh. Ist mein Gott. Man macht nicht so Schaden. Ja, du bist sehr groß. Heißt, ich werde dich ja wohl treffen. Boom. Ne? Nee. Geil. Wenn ich Thumbnails machen würde für dieses Projekt, dann zweite, wenn ich Thumbnails machen würde, dann wir die Sache auf jeden Fall. Ein Thumbnail gewesen, hat schon hier mitten gegen den Bildschirm. Ja. Warte, jetzt habe ich dieses eine Tor geöffnet in der Nähe der Stadt. Ja, bei dem Einkämpfer. Ja da Das ist nicht so wichtig. Er ist halt nur eine Abkürzung und das ist auch nicht wichtig. Der gut. So, aber da ist noch ein Kämpfer, sehe ich gerade. Oh, und alle Dinger sind aktiviert. Ja. Nö. Okay. Dann geht man das Ding, ja. Wie komme ich zu den Einkämpfer dahin? Mhm. da wollte ich noch machen, wenn wir das Dojo da schaffen. auch noch Kämpfer, was? Ja. Aber das muss ich aktivieren. Okay, was hier lang war, da brauche ich ja immer noch ein. nein, äh, ist ja noch irgendwo einer? Ja, brauch ich eigentlich auch nicht mehr. geklopft vorbei. Luck. <lacht> so. Zack. Dann war der Pitch. Äh. Nicht unbedingt einen Charakter nicht haben, ne. Na ja. Ich war dich. Das wir noch mal einen donnershop so wie pikachu hat immer macht kannst nicht nee, weil ich ein ja selber wehtust ne Aber liebst du doch das war schon macht voll allem sumo stoße Was ist das? Ah. Was? Oh. Das ist Mistfähig. Ja, ich. Bowser sollte nicht gegen Pitcher verlieren. aber Alter. Was stehen? mal stehen du blödes wie ich gibt es doch nicht mich da leider an damit hat er mich jetzt raus auf, Pass auf. Ah, mega heilung ja aber wenn die immer schwieriger je mehr kämpfer ich gerade am freischalten bin der will schon wieder der hat schon wieder diesen kack gemacht Welcome competitive scheiß den er macht Biken nennt man sowas. Sag mal, <lacht> ich krieg hier sowas kotzen ist Irgendwie Pitch und Counter von Bowser oder was ist das her? Ja, macht selber schaden damit, ich sagte er. Der liebt das oder die, keine Ahnung, egal. Ich mache mich voll fertig. So, jetzt komm her. Na, warte du. Warum ist er nicht nach raus nach draußen geflogen? Boom, boom. Alter. Warum war das so schwierig? Ich verstehe das nicht. So. Das haben wir mal. wir Da brauche ich nicht mehr. Ich komme ich jetzt da oben hin zu den einen habe ich den schon versucht überhaupt guck was da ist. Äh, dann ist das hier dann brauche ich immer noch ein den kann ich nicht rausnehmen so, was haben wir da noch vier sterne tot jeder versucht abstand zu halten. Solche kämpfe liebe ich ja erwarte du so, ich nehme an den frosch muss ich erledigen so ne? du bist ich erst mal so gut jetzt nur du Schränken wir mal erstmal, wo du dich hinbewegen kannst. Na, ne? ah, Dreck. Boom. Gut. Kampf beginnt mit grüner Box. Also Metall. Wir gehen als Metall. So. das klar raus hier. nur wie hier übrig gegen das dass ich mir schon irgendwann was einfallen und jetzt noch den einkämpfer und dann gehen wir in das eine dojo und schalten das noch frei oder ich nehme an es ist ein dojo weil bei mal irgendwie der leiter davon ist und ich vorstellt irgendwie sachen verkauft also hat zwei zweite feiern mit dem charakter der irgendwie sachen verkauft mr sandman finale boss von punch out wie uh, oui. er so, ich sich geguckt hat er noch alles kann ich weiß nur ausdauer mehr Ne. ne. das gegen einschauen oh, ne. außerhalb des rings okay ja hätte eigentlich der mac hier spielen sollen also dieser Kampf ist ja passiert, Little Mac gegen Donkey Kong. Ist das erlaubt im Boxen? Uff. Ich könnte eigentlich hier das Ding auf den einstürzen lassen, ne? ein oh gott gut <lacht> hat keinen bock auf den seine ultimate <lacht> aber meine mau ready gut alles klar so uns noch den kämpfer little mac passend so, da wird jetzt wahrscheinlich auch voll schwer weil ja, für die welt immer schwieriger je mehr kämpfer ich frei. Er ja ich volle volle Büro reingrannt, ne? Hey, schon ist er weg. Nein, der ist noch da. Ich weiß, du willst ein Ding einsetzen. Du willst ein Ding einsetzen, ne? Aber das wird mich nicht raushauen, weil ich Bowser bin und ich bin fett und ich kann den ja. kämpft nun mit. Gut. Oh. So, wenn ich jetzt noch wieder wiederfinden würde, ne, wäre gut. War irgendwo hier, glaube ich, ne? holen wir uns auch noch kommen Irgendwo wo der Zug war, war das wo war der Zug hier irgendwo da, war das? Ich glaube ne hier, war das? Oh Gott, wenn ich erstmal wieder dahin finde, nein, ich drück gar nicht nach oben, ich drück nach rechts, aber irgendwie vor den anderen weg. Oh, nee, weiter, weiter muss das gewesen sein. hat Boah, wow, muss ich jetzt extra hier rumfahren, damit ich da hinkomme? Gut. Mein Jawad, ne? Nee. Falsches Dojo. Da, da, da, da. da. Ah, wie komme ich da hin? so ein muss ich wieder darum ich bin mir ziemlich sicher so können Züge nicht fahren aber okay da gegen dich brauche ich meinen Anti Elektro Boden jetzt überhaupt ein schon hergestellt ja, da will ich vielleicht nicht haben. Ich will Zygar, Zygar, Dr. Wily. So. Das muss ja jetzt zu machen sein, ne? In die Elektrizität rein. Wir haben aber immer noch einen Shop, glaube ich, ne? Oh. Oh. Oh. ich würde eigentlich dazwischen durchfallen Boah, wieso bin ich denn jetzt wieder da oben ja der kommt natürlich genau unter bin ich geschlagen ja yeah, aktivitätsleiter Corins großer bruder wie roma zwei haben lang fans so, haben wir dann auch erledigt ja. ist auf jeden fall ein dojo ne? ja dämon Angefoch, abwehr runter. Hm, dann wäre schon wieder was was mir gefallen würde ja, mich jetzt aber erstmal gehen wir jetzt ein bisschen ins baum äh wirf hoch ja, dreck nicht genug zwar hier seht ihr das in der mitte da in der mitte ist nur eins frei also muss da irgendwo doch noch ein shop sein ne? habe ich denn da was verpasst muss ich mal irgendwann gucken weil die kapsel irgendwann muss ja halt geld ausgeben für die nur ja, noch nicht jetzt Gehen wir mal zum Hauptmenü. Gucken guck mal, mal meilenstein oder was ich kämpfe 38 okay was mich aber wundert äh, folgendes abenteuer äh, hätte 50 kämpfer wo sind denn noch zwölf weitere kämpfer also ich habe doch fast alles da erledigt außer dieses dieser finale boss da den wir da haben könnte vielleicht sein dass irgendwie in dem auch irgendwie noch so eine dungeon ist Ne? Also das kann ich mir nicht vorstellen dass ich irgendwo zwölf kämpfer verpasst habe ich meine ich habe doch glaube ich alle jetzt hier die umlatschen aber da oben ist noch was. ist noch ein Kämpfer. Ja, einer. Ah, ich gucke jetzt hier auf die Icons irgendwie. Ja, verstehe was ich meine irgendwie? Habe die ganze Karte aufgedeckt und ich sehe nur noch einen Kämpfer jetzt auf der Karte. Warum ist da... Da war ein Stern irgendwie. Ja, das ist ein Stern. Das heißt, ich war da drin und habe das aktiviert nämlich an. Ne? Da oben das Festung. Also hier. Also ich habe da drin alles erledigt, weil bei den einen ist noch kein Stern. Hier ja, bei dem ist noch kein Stern. Also ich habe da noch nicht alles erledigt nehme ich an und hier irgendwo in der Mitte muss hier noch irgendwo ein Shop sein irgendwo hier muss ein Shop sein in der Mitte oh, wo? weil ich nehme an das soll ja die Karte sein ne ja Anna zum Beispiel, wo ist Anna? Ja, das ist nur die angezeigt werden. Ich weiß es nicht. Ja, ich werde mich hier noch mal umgucken und dann sehen wir ja, was hier nur alles üblich ist. Und ja, hm, in dem Sinne sage ich erst mal: Wir gucken noch mal in den Shop, dann kann ich den Park beenden. So, hier mal. Robin. Ich habe mir letztens Feiern Emblem Warriors geholt und da ist der da rein. Ich krieg so kotzen. Warum? Weil mir im Original-Spiel, wo der herkommt, heißt er nicht so. Hä? Junge Zelda, Evolution möglich. Gut, reicht heute oder? geister habe ich. Bin ich nah dran an 777. 60. Cool. Gut. Dann würde ich sagen, ich bin die partie Partie ja In der nächsten Folge sehen wir uns weiter im klassischen Modus, wo wir wieder ein bisschen weitermachen hier an... hier alle Charaktere im klassischen Modus durchzuspielen. Und ja, in sehen sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. ciao. ciao